Wie bekommt man mehr Klicks auf YouTube? Diese Frage bekomme ich so häufig gestellt, aber Reichweite generieren ist eben ein komplexes Thema. Dazu gehört der richtige Inhalt, der optische Aufbau, wie zum Beispiel ein gutes Thumbnail und auch die Metadaten sind nicht gerade unwichtig. Ich sage meinen Abonnenten immer, YouTube ist wie ein Puzzle. Je mehr Puzzleteile man richtig einsetzt, desto besser ist es. Heute zeige ich dir ein kleines Puzzleteil, das du gerne für deine YouTube-Karriere einsetzen kannst. Ich garantiere dir mehr Klicks auf deine Videos. Also, lass uns anfangen. Hey, mein Name ist Chris und ich habe mehrere Kanäle auf YouTube aufgebaut. Nun zeige ich auf diesem Kanal, wie man selbst YouTuber werden oder mehr Klicks und Abonnenten auf YouTube bekommen kann. Abonniere also unbedingt diesen Kanal, damit du anderen YouTubern einen Schritt voraus bist. Kommen wir zum kleinen Tipp, um mehr Klicks zu bekommen. Als erstes solltest du wissen, jeder YouTuber sollte sich Playlisten anfertigen. In diesen Playlisten kann man Videos zu einem Thema unterbringen. Angenommen dein Kanalthema bzw. deine Kanalnische auf YouTube ist Fitness. Dann hast du vielleicht einige Videos zum Thema Bauchmuskeln hochgeladen und diese Videos könntest du vielleicht auch in eine Playliste zusammenfügen, weil es eben Leute gibt, die sich nur für das Thema Bauchmuskeln interessieren. Dazu noch eine kleine Sache, man kann die Sortierung der Playlist ändern. Dafür kannst du einfach auf Kanal anpassen gehen. Dann auf die jeweilige Playlist, die du verändern möchtest bzw. die Sortierung ändern möchtest. Und dann kannst du sie ganz einfach bearbeiten, ich drück hier auf bearbeiten und hier kannst du in der Playlist Einstellung zum Beispiel hinzufügen, was als erstes erscheinen soll, auch als Titelbild von der Playlist. Zum Beispiel zugefügt am, also das neueste Video, was du hinzugefügt hast und ver veröffentlicht wann auch ganz hilfreich. Ich mache immer persönlich hinzugefügt am so und dann wird eben oben das neueste Video in dieser Playlist angezeigt. Du willst natürlich auch das aktuelle Videos dort oben angezeigt werden. Ja, was kann man jetzt mit diesem Wissen machen? Ich gehe jetzt mal auf diesen Kanal, du möchtest vielleicht ja ein bestimmtes Video pushen und ich gehe jetzt einfach mal auf diese Playlist hier. Du willst vielleicht dieses Video hier pushen, so ganz egal was für ein Video das ist. Du kannst es ja anpreisen in einem neuen Video. Und das Einzige, was du dafür tun musst, du musst in eine Playlist gehen, gehen und dann auf dieses neueste Video gehen und dann diesen Link kopieren. Und diesen fügst du dann einfach in der Videobeschreibung wieder ein. Und sobald man auf diesen Link klickt, dann kommt man automatisch in eine Playlist. Also man, man kommt nicht nur auf das jeweilige Video, was du verlinkt hast, sondern man ist automatisch in dieser Playlist drin. Und dieser Trick oder diese Methode funktioniert nur am Computer. Also du musst im Browser das kopieren und am Handy funktioniert das nicht. Also verwende dafür gerne den, deinen Laptop oder deinen Computer. Ja, und dann fügst du das einfach in der Videobeschreibung ein. Und das war es auch schon. Und der Effekt davon ist eigentlich nur, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass die jeweiligen Nutzer, die auf diesen Link klicken, sich eben mehrere Videos von dir anschauen, eben weil sie sich in einer Playlist befinden. Und der positive Nebeneffekt davon ist nicht nur, dass du mehr Klicks bekommst, sondern YouTube merkt auch, dass sich die Zuschauer länger auf deinem Kanal aufhalten und dadurch wird dein Kanal automatisch als relevanter von YouTube eingestuft. Wie gesagt, es gibt unglaublich viele Puzzleteile bzw. Dinge, auf die man achten kann, um seine Reichweite zu steigern. Wenn du nun noch mehr Tipps bezüglich YouTube haben willst, dann schau unbedingt jetzt mal in die Videobeschreibung unter diesem Video. Dort habe ich einige Links platziert, die dich interessieren könnten. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Bis zum nächsten Video. Ciao!